Hi, mein Name ist Daniela und der Talk, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob das hier die Zielgruppe ist, aber ich bin überzeugt worden, yay. <lacht> ähm, dass das der, die Zielgruppe ist, ist so ein bisschen, was ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand über das Berufsleben gesagt hätte. Ähm, ich, warum fühle ich mich berufen, was dazu zu sagen? Ich bin tatsächlich für eine Programmiererin, habe ich einen langen und erlesenen Stammbaum. Ich bin zweite Generation, mein Vater ist auch Programmierer und ich bin mittlerweile seit 2004 äh, Webentwicklerin. Und ähm, es gibt halt so eine ganze Sache, äh, die. die ich, ich habe das auch gecrowdsourced und äh, habe Material für zwei Stunden gekriegt. Ähm, und es gibt halt ganz viele so Sachen, wo man irgendwie so nach zehn Jahren sagt: So boah, das hättet ihr uns auch gleich sagen können. Ne? Und ähm, eine der Sachen ist zum Beispiel die Jobsuche. Und da fangen wir gleich mit dem Element an, was sozusagen diesen Talk irgendwie inspiriert hat: Stellenausschreibungen. Mein Vater hat mir immer Stellenausschreibungen geschickt, wo irgendwie so eine Latte an Anforderungen drin war. Und ich saß da immer so und dachte mir so: Oh Papa, das kann ich doch gar nicht. Und äh, ich habe irgendwie Jahre gebraucht, um rauszukriegen, dass in Stellenausschreibungen äh, ganz viel Kram drin ist, von dem die gar nicht erwarten, dass ich den kann. Ne? Und äh, erst als ich selber äh, zunehmend in die Verlegenheit gekommen bin, an Stellenausschreibungen beteiligt zu sein, da passieren dann so Dinge wie, wir haben einen Kunden, der Daten aus MATLAB dargestellt haben will, der produziert Daten in MATLAB und wir stellen die da, haben nichts mit MATLAB zu tun. Und prompt steht in der nächsten Stellenausschreibung, MATLAB wäre geil. Und das sind halt so Sachen, die, die muss man halt erst in der Erfahrung sozusagen lernen. Und ich habe für mich festgestellt, es gibt sozusagen in Stellenausschreibungen drei Kategorien von Anforderungen. Es gibt Sachen, die sind nicht verhandelbar. Wenn ich mich als Frontender bewerbe, dann muss ich schon einen verdammt guten Grund haben, warum ich kein HTML kann. Das ist einfach Kernkompetenz. Ähm, dann gibt es Sachen, die so innerhalb desselben Themas ähm, ersetzbar sind. Wenn Sie zum Beispiel sagen, wir arbeiten mit Git und ich sage zum Beispiel, ja Git kann ich nicht, aber ich arbeite schon lange mit Subversion. Dann wissen die, okay, die Daniela, die kann mit Versionskontrolle im Allgemeinen arbeiten und Git lernt die dann auch noch. Und dann gibt es halt Nice-to-haves und das sind zum Teil bis zu 50 Prozent der Stellenausschreibung. So Sachen wie eben dieses Matlab oder Sachen, was weiß ich, dass sie sagen, ja, irgendwann könnten wir mal mit Virtual Reality arbeiten wollen, also lass uns das mal fragen. Und es ist tatsächlich so, dass so eine Stellenausschreibung, die enthält einen 200 bis 300 Prozent Kandidaten und die freuen sich dann, wenn ihr mit 100 Prozent aufschlagt. Und das war halt tatsächlich eine Sache, die, die mich sehr weitergebracht hat, weil ich gesagt habe, okay, niemand erwartet von mir, dass ich alles kann. Wenn ich nur ein Stück davon kann, ist das voll in Ordnung. Genau, das war Nummer eins. Punkt zwei, wir lieben Headhunter. Ähm, dieses Bewerbungszeug, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man pflegen müsste, die man aber irgendwie nur alle, alle paar Jahre braucht. Und deswegen kann man das Zweitbeste machen, man sucht sich Headhunter. Die machen das hauptberuflich und die können das und die sind vor allen Dingen auch in die jeweiligen Firmen eingebettet und sie haben inzwischen mit den Firmen Absprachen oder Verträge, die dafür sorgen, dass sie erst Geld kriegen, wenn sie nachhaltig jemanden bei ihnen untergebracht haben. Das heißt, Headhunter sind inzwischen nicht mehr äh, hinterher, euch einfach möglichst äh, teuer irgendwo hin zu verscherbeln, sondern sie sind daran interessiert, dass ihr wirklich in die Firma passt. Und das ist eine geile Partnerschaft mit einem guten Headhunter oder einer guten Headhunterin. Dazu muss man wissen: Für den Headhunter seid ihr die Ressource. Ihr seid was ganz Wertvolles und das bedeutet, dass wir als Programmierer niemals für Headhunter-Leistungen bezahlen. Wenn, jemand, wenn Headhunter Geld von euch will, rennt. Ähm, genau. Ähm, das Einzige, was man im Allgemeinen mit einem Headhunter äh, zusammen. Äh, abspricht sozusagen, ist, dass wenn der euch bei der Firma AB irgendwie einen Job anbietet, dass ihr dann nicht außenrum geht und euch direkt bei denen bewerbt. Aber ansonsten ist das tatsächlich eine, eine Beziehung zu einem Headhunter, ist eine relativ lockere. Ähm, ihr braucht da im Prinzip nichts Großes unterschreiben, ihr könnt auch mehrere halten und das solltet ihr auch tun. Der Witz an der Sache ist auch, dass Headhunter mittlerweile verstärkt anonymisierte Bewerbungen benutzen, das heißt, es ist kein, kein Foto dran, es ist kein Name dran, kein Geschlecht, kein Geburtsdatum und das ist es, macht es für die Headhunter leichter, zumindest auch mal, ich sag mal, Bewerber aus Minderheiten zumindest mal ins Bewerbungsgespräch zu bekommen. Ob man dann noch ausgesiebt wird, ist eine andere Frage, aber das ist halt so eine Sache, haltet euch ein paar gute Headhunter die sind äh, tatsächlich ihr Gewicht in Gold wert. Was ist, wenn man dann in der Firma tatsächlich angekommen ist? Flache Hierarchien, my ass. Wir Programmierer erzählen immer, dass wir flache Hierarchien haben. Wir haben keine Dienstgrade, äh, wir reden immer davon, dass alle mitreden können und das ist auch tatsächlich so, wenn wir Brainstorming haben, dann erkennen wir an, dass es sein kann, dass äh, tatsächlich gerade die Praktikantin reinkommt und genau das Stück Wissen hat, das wir haben wollen. Wir haben allerdings, und das ist mir jetzt aufgefallen, seit man mir verstärkt äh, Studenten anvertraut, äh, diese Studenten nehmen immer mal wieder ein Fettnäpfchen mit und ich stelle fest, dass diese Fettnäpfchen immer damit zusammenhängen, dass sie doch über die Hierarchie gestolpert sind. Und das Gemeine daran ist, dass diese Hierarchien äh, nicht, nicht äh, irgendwie offensichtlich sind, sondern die orientieren sich daran, wer gerade den Hut auf hat. Und das ist äh, nicht immer ganz leicht zu erkennen, wir hatten zum Beispiel eine Situation, ähm, ich war Projektver technische Verantwortliche in einem Projekt und hatte einen Studenten und ähm, wir hatten dann das wöchentliche Status-Meeting zu diesem Projekt mit unserer äh, Projektmanagerin und äh, plötzlich fing der Student an, der Projektmanagerin aus dem Stehgreif zu erzählen, was wir tun und ich saß da so, äh, nee. Weil in dem Moment hatte ich den Hut auf als diejenige, die technisch dafür verantwortlich ist und die auch dafür verantwortlich gemacht wird. Ne? Das heißt, das ist jetzt, wir sitzen nicht einfach beim Kaffee zusammen, sondern das ist ein offizielles Status-Meeting und dann reden sozusagen erst die Hutträger miteinander. Und das ist eine Sache, die ich... Ähm, das ist, wie gesagt, gemein, weil das versteckt ist. Aber ich würde tatsächlich Berufsempfängern empfehlen, an der Anfangsphase wirklich darauf zu achten, wer hat einen Hut auf, wer redet mit wem. Ähm, es passieren auch so Dinge, dass mein, mein Head of Development mich an der Kaffeemaschine fragt und wie läuft es im Projekt? Und ich sage, ja, läuft. Und wenn ich dann im nächsten Meeting sage, Projekt ne, läuft voll scheiße, da werden wir nie mit fertig und das ist voll vor die Wand gefahren. Dann sagt mein Head of Development, du hast doch gesagt, es läuft. Ne? Und das sind halt so Sachen, wo man halt drauf achten muss. Ähm, wer hat da gerade den Hut auf ähm, und wo entwickeln sich trotzdem Hierarchien, obwohl wir euch erzählt haben, dass es keine gibt. Boah. Das Arbeitsleben. Lasst euch nicht ausnutzen. In bestimmten Teilen der IT wird immer noch der Kampf ausgefochten, ob Crunch Time ein Naturgesetz ist. Das heißt, am Ende des Projekts werden 100 Stunden Wochen gefahren. In anderen Teilen der IT haben wir schon gesagt, Leute, das ist kompletter Wahnsinn und es ist vor allen Dingen ein Zeichen von schlechtem Projektmanagement. Lasst euch nicht ausnutzen. Dazu gehört auch, ähm, nehmt keine fachfremden Arbeiten an oder lasst euch das zumindest nicht überstülpen. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht es, aber bloß weil ihr in der IT hei seid, heißt es nicht, dass ihr die Drucker reparieren müsst. Lasst euch auch nicht ausnutzen. Es gibt immer so Firmen oder immer mal wieder Firmen, die sagen, hey, äh, Flexibilität geht nur in eine Richtung. Ihr dürft gerne bis heute um Mitternacht bleiben und das Projekt fertig machen, aber morgen erst um 12 Uhr kommen, hast du einen Knall, Arbeitsbeginn ist um 9.30 Uhr. Und solche Firmen gibt es halt auch immer noch. Ähm, Sucht euch was anderes. Freizeit kann man nicht in Geld aufwiegen. Das äh, merkt man irgendwann mit fortschreitendem Alter. Und ich halte es tatsächlich inzwischen so, dass ich versuche, mit meinem Arbeitgeber so zu arbeiten, dass ich am Ende meiner Kündigungsfrist einen Strich drunter ziehen könnte und quitt bin. Das heißt, wenn ich eine Kündigungsfrist von drei Monaten habe und mir aber für meinen Arbeitgeber einen Burnout einfange, an dem ich sechs Monate zu knabbern habe, dann ist das kein guter Deal. Und insofern versuche ich immer so zu arbeiten, dass man nach, nach der Kündigungsfrist einen Strich drunter ziehen könnte. Ähm, der, der Punkt, der passt irgendwie nichts hin, nirgends richtig hin. Ähm, ihr tut euch einen großen Gefallen, wenn ihr äh, lernt, schreiben, also Tickets zum Beispiel, wenn ihr lernt, Dinge zu erklären. Ähm, und wenn ihr euch so ein bisschen auf, ähm, auf Argumentation einstellt, gerade wenn ihr zum Beispiel erklären müsst, warum irgendwas die bessere Idee ist. <lacht> Kollegen. Die Kollegen Entwickler, die kochen auch nur mit Wasser ähm, und äh, Dienstjahre, das ist mir mehrfach äh, bei dem Crowdsourcing aus Twitter berichtet worden, Dienstjahre sind nicht immer gleich Erfahrung. Es gibt tatsächlich Leute, die kommen aus dem Studium, suchen sich einen Job und bleiben dann da mental 20 Jahre lang stehen. Ähm, da müsst ihr dann gucken, wie ihr mit denen umgeht, weil die auch dazu neigen, dann schicht zu sein. Ähm, ja. Fragt, Fragen kostet nichts, bittet um Hilfe. Wir hatten heute schon das Rubber Ducking, es ist eine, im Prinzip eine Technik, wenn ihr wirklich irgendwo nicht weiterkommt, sucht euch jemanden und erklärt dem das Problem. Der Witz am Rubber Ducking ist, dass man dabei, wenn man das erklärt, dazu neigt, Dinge, auch so Gedankensprünge ganz explizit zu erklären und dann passiert es einem dabei ganz häufig, dass man dabei sagt, oh, ja, das ergibt gar keinen Sinn, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, lernt Feedback zu geben und entgegenzunehmen. Ähm, ich arbeite zum Beispiel gerade in einer Firma, wo, wir, wo jedes Stück Code einem Peer Review unterlegt. Das heißt, jedes Stück Code, das ich einreiche, wird von jemandem anders gelesen und es wird auch bewertet. Das heißt, ähm, so Sachen wie äh, jemand sagt zu mir, ey, das war nicht gut, was du da gemacht hast und ich sage, ja, du bist auch ein Arschloch. Äh, das funktioniert halt nicht. Das heißt, man muss lernen, wie man auf der sachlichen Ebene äh, Feedback ähm, gibt und entgegennimmt. Respektiert ihre Arbeit, das heißt also, äh, sorgt dafür, dass ihr den Kollegen nicht mehr Arbeit macht als, als nötig, äh, sorgt dafür, dass ihr wertschätzt, was sie tun. Ja, da kommen noch, noch andere Punkte gleich so dazu. <lacht> Management und Geschäftsführer, die haben manchmal komische Anforderungen. Es gibt manchmal nicht technische Anforderungen an Projekte und sei es, dass der Chef mit seinem Golfkumpel um eine Kiste Cognac gewettet haben, dass sie das Projekt am Ende des Jahres fertig haben. Und das ist tatsächlich genauso valide, als wenn wir sagen, hey, wir wollen irgendwie 97.000 Nutzern das Leben retten. Das Management, insbesondere so Leute wie Projektmanager, sind auch nicht euer Feind. Das sind Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten müsst und mit denen ihr ein Level finden müsst, auf dem man zusammenarbeiten kann. Wichtig ist, nicht technische Kollegen oder Kunden, man macht sich gar keine Vorstellung davon, dass es tatsächlich eine Übersetzungsleistung ist, Nerd, Nicht-Nerd, miteinander irgendwie in einen, auf eine Ebene zu kriegen. Ich habe einmal einen Vorfall gehabt, da kam dann, ich glaube, ein Konzept da an und sagte, ja, da wollen wir so eine, so eine Galerie haben, wie bei Apple. Und ich ihm dann innerhalb mehrerer Tage dann so ein Ding gebaut, weißt du, wo dann so 3D-Sachen hin und her flogen. Und am Ende zeige ich ihm das und er sagte, ja, ich, ich wollte doch nur, dass das weiß im Hintergrund ist. Und das sind halt so Klassiker, die passieren immer wieder und deswegen ähm, äh, dieses Übersetzen, dieses Raushören, was wollen die eigentlich? Die haben ihren eigenen Jargon, der sich von unserem Jargon unterscheidet. Manchmal benutzt man dieselben Worte für unterschiedliche Dinge und das muss man halt wissen. Na, ähm, Witzigerweise, ich hatte den, einen Tippfehler in dem Tweet, äh, wo ich um Hilfe gebeten habe und dann kam jemand und sagte, ich habe zwar keine Ahnung von der Materie, aber das schreibt sich anders und ich so, oh, ich schreibe mal auf, Nicht-Techniker haben auch wichtige Beiträge. Ähm, die Community ist ganz wichtig. Ähm, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, einfach loszuziehen und Leute zu fragen. Insbesondere in der IT ist es tatsächlich möglich, ähm, einfach den Erfinder einer Sprache zu fragen, was er sich dabei gedacht hat oder dass, es, dass ihr in einem, was weiß ich, in einem Forum eine Frage stellt und der Erfinder antwortet. Teilweise auch so, oh ja, das äh, habe ich gar nicht gesehen, ähm, das solltet ihr so nicht tun. Ähm, richtig, also macht euch auch die Community zunutze und nehmt aber auch äh, pfleglich an der Community teil. <lacht> Arbeit generell. Ähm, keine Angst, ähm, meistens hängen keine Lebens Menschenleben davon ab, wenn ihr was, wenn ihr Mist baut. Ähm, ich glaube, so der größte Bockmist, den ich je gesehen habe, das war ein Kollege, der einen bullschen Dreher in einem Gewinnspiel gehabt hat und tut mir furchtbar leid, E-Mails an die fünf Gewinner geschrieben hat und yay E-Mails an alle 5000 Verlierer geschrieben hat. Und daraufhin mussten mehrere Paletten zusätzliche Handys angeschafft werden. Das ist so äh, in der Webentwicklung das, was schlimmstenfalls passiert. Äh, das ist jetzt, äh, was, was Fehler angeht. Gleichzeitig müsst ihr euch aber tatsächlich eurer Verantwortung bewusst sein. Einerseits äh, eurem Nutzer. Und da, ich sage mal, gerade so aus, der, äh, aus dem Bereich äh, Facebook... Ähm, gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo, man, wo tatsächlich Menschenleben davon abhängen können. Ne? Also wenn, wenn man über Privacy redet und so, da muss man sich schon äh, äh, im Klaren darüber sein, was man tut und auch manchmal einfach einen Schritt zurücknehmen und sagen, ist das richtig, was ich hier mache? Ne? Gerade dieser Weltverbesserungsansatz. Ihr habt auch eine Verantwortung eurer Firma und euren Kollegen gegenüber. Das heißt, äh, Arbeitet zum Beispiel wirtschaftlich, lasst irgendwie Dinge nicht ausufern, weil ich meine, so eine Firma geht auch leicht mal pleite. Also es ist unwahrscheinlich, dass ihr die Firma in die Pleite reitet, aber okay. Behaltet den Überblick über das große Ganze, ähm, insbesondere auch ähm, äh, guckt mal in die Kultur rein, gerade wenn man so Auftragsarbeiten macht, ist das ganz witzig, wenn man dann gleichzeitig, also ich habe eine Weile gleichzeitig für einen Audiohersteller mit so lauter verkappten Rockstars gearbeitet und auf der anderen Seite meines Schreibtisches war der Deutsche Börsenverein. Das ist manchmal sehr lustig. Das ist äh, auch eher nicht technisch. Äh, Dinge, äh, wo am Ende kein Fragezeichen ist, äh, muss man nicht unbedingt beantworten, muss man nicht darauf reagieren, besonders wenn ihr nur im CC steht. Und das finde ich auch einen ganz tollen Tipp, äh, wenn ihr zum Chef geht und sagt oder zum Projektmanager, was soll ich machen? ist nicht so prima, als wenn ihr sagt, äh, hey, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, das ist meine Lösung, soll ich das so machen? Das geht meistens äh, leichter. So, technisches. Ähm, es gibt 97 Variationen von Keep it simple, stupid. Ähm, es beeindruckt niemanden, wenn ihr tatsächlich alles irgendwie in zwei Codezeilen zusammendampft, die dann hinterher aber nie wieder jemand lesen kann. Und es ist tatsächlich so, Code wird häufiger gelesen, als dass er geschrieben wird. Lesbarer Code ist besser als cleverer Code. Ähm, Vorausschauend programmieren ist eine tolle Idee, das heißt, äh, blödes Beispiel, wir haben jetzt, ich arbeite für einen Lieferservice, wir haben die deutschland -Card reingebaut und da kommst du natürlich auf die Idee, kann es sein, dass wir noch andere Kundenkarten kriegen und ähm, dann habe ich gefragt und es hieß, nein, wird wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit kommen, aber mal, vorausschauend programmieren heißt an der Stelle, ich programmiere schon mal so, dass ich es nicht, dass ich da nichts verbaue, aber es wäre dämlich an der Stelle schon mal äh, alle möglichen Kundenkarten anzulegen. Ne? haltet Rücksprache, bevor ihr mehr macht, als gefordert ist. Wenn, ihr, wenn irgendwas nicht in eurem Ticket drin steht, dann kann das sein, dass das der Umfang eines anderen Tickets ist und dass ihr euch doppelte Arbeit macht, weil jemand anders auch dran arbeitet. Es kann auch sein, und das ist mir passiert, dass ich sage, hey, und wo ich gerade dabei war, habe ich auch das noch gemacht? Und dann haben die gesagt, oh Daniela, wir haben gerade dem Kunden erzählt, dass genau diese Funktion drei Wochen dauert und was Fünfstelliges kostet. Würdest du das bitte wieder zurücknehmen. Und dann haben wir das zurückgenommen, ich habe es auskommentiert und dann haben wir dem Kunden was fünfstelliges in Rechnung gestellt für Dinge, die ich schon fertig gemacht habe. <lacht> Gute Programmierung behält Wirtschaftlichkeit im Auge. Es gibt manchmal die richtig geile Lösung, die mehrere Wochen dauern würde und es gibt die weniger geile Lösung, die ihr relativ schnell hinkriegt und da müsst ihr zum Beispiel auch im Projektmanagement auch einfach Optionen geben und auch einfach Abschätzungen geben. Oh ja. Klassiker, arbeitet zu so früh mit realen oder zumindest mit realistischen Daten. Es ist manchmal so, dass wenn man lange mit Testdaten arbeitet, dass die in irgendeinem Sinne nicht so sind wie die echten Daten und das fällt einem dann irgendwie so beim Livegang auf die Füße. Macht Backups von allem, ihr werdet euch hassen, wenn ihr es nicht tut. <lacht> Kennt euer Ökosystem und eure Tools. Ähm, Kennt euer, jetzt bin ich raus, sorry. Ähm, macht euch mit dem vertraut, was ihr da tut. Das heißt also, es, es ist durchaus sinnvoll, sich einfach mal ähm, einen Nachmittag in die Ecke zu setzen und mit seiner Entwicklungsumgebung zu spielen. Ähm, das äh, macht hinterher vieles flüssiger. <lacht> Kommentare. Ähm, wie gesagt, äh, als ich gefragt habe, was, was äh, würdet ihr Berufsanfängern mitgeben, irgendwie 70 Prozent waren Variationen von Kommunikation ist wichtig. Eine Form der Kommunikation, eine wichtige Form der Kommunikation bei Programmierern sind Kommentare. Und da ist halt wichtig: kommentiert nicht, was der Tod, äh, Code tut, sondern kommentiert, wie er es tut. Ähm, andererseits, wenn ihr es gibt so so ähm, äh, automatische Codegenerierung und wenn da einfach nur steht Inputfeld, ist ein Feld, in dem man Input pucken kann. Das schafft halt nichts weg. Das kann man sehen. Um, und deswegen wäre es dann anstatt eines inhaltleeren Kommentars, wenn ihr da schon gar nichts hinschreiben könnt, dann könnt ihr wenigstens so Sachen machen wie äh, ausschweifend äh, äh, Variablen oder Funktionsnamen und solche Sachen halt äh, äh, reinschreiben. <lacht> Versionskontrolle. Es gibt keine zu kleinen Projekte. Um, es gibt... Selbst wenn ihr nur was Kleines macht, auf dem ihr alleine arbeitet, lohnt es sich doch, äh, in, in, das in die Versionskontrolle zu nehmen. A, weil ihr damit äh, sozusagen das als Fingerübung für, für größere Projekte benutzen kann. Und B, weil man auch bei sehr kleinen Projekten immer irgendwas Neues lernt. Es gibt auch keine zu kleinen Commits. Also äh, Sachen irgendwie bei sich zu sammeln und dann alles auf einmal online schieben, ist irgendwie komplett dämlich. Ähm, Automatisierung. Das Coole an Automatisierung ist, dass ihr damit äh, gleichbleibende Codequalität herkriegt. Wenn ihr zum Beispiel so Sachen wie, wie ein Deployment, ähm, da könnt ihr noch so sehr immer wieder aufschreiben, so und so wird es gemacht, dann stellt sich irgendwie leicht heraus, dass es doch leicht anders ist und das wird dann nicht dokumentiert. Und dann äh, weiß der Nächste das nicht. Und wenn ihr dann aber zum Beispiel, was weiß ich, so ein, irgendwas habt, was das automatisch macht, ähm, dann passiert das halt immer in genau demselben demselben äh, in genau demselben, äh, in derselben Qualität. Ähm, Linter sind zum Beispiel so Sachen, ähm, da, man, man gibt eine Konfigurationsdatei an, wie man sich seinen Code vorstellt und dann zwingt einen der Linter zum Beispiel in der Entwicklungsumgebung das zu tun und man kann, so was weiß ich, wir machen... Ähm, hier äh, vier Leerzeichen statt Tabs oder umgekehrt. Ähm, und das kann man dann zum Beispiel auch in den sogenannten Pre-Commit-Hook vom, vom Git einhängen. Und das würde bedeuten, dass der verhindert, dass ihr Sachen committet, die nicht den Code-Standards entsprechen. Das ist eine coole Sache. Lasst euch, das, das ging neulich bei Twitter rum. Lasst euch nichts erzählen. IDEs sind toll. Da ging irgendwie rum, dass nur irgendwie Anfänger und Leute, die nichts können, sich auf IDEs verlassen. Das ist kompletter Bullshit. Ähm, Entwicklungsumgebungen sind toll vervollständigen ist toll äh, oder Syntax-Highlighting äh, ist toll äh, und auch das trägt dazu bei, dass ihr konstant äh, dieselbe Codequalität abliefert. So, gucken, wo wir sind, äh, wir sind schon beim so alles, was so übrig geblieben ist, nicht jedem Trend hinterher rennen, es gibt so Dinge, ich habe kurz überlegt, ob ich Zeit in WAP in, investiere und da hat dann mein Vater aus dem Hintergrund gesagt, pass auf, das, das setzt sich nicht durch, äh, ich bin ihm sehr dankbar. <lacht> Ähm, nicht jedes Rad neu erfinden. Es gibt Leute, die schreiben schöne Räder und manchmal kann man die auch wiederverwenden. Ähm, das ist so, so, so äh, oddly specific. Ähm, es gibt Punkte, wo Groß- und Kleinschreibung tatsächlich wichtig ist. Wisst, wann das der Fall ist. Und noch so ein Klassiker, seid euch immer sehr im Klaren darüber, auf welchem Server ihr gerade seid. Es gibt nichts, was einen schneller altern lässt, als wenn man einen furchtbaren Moment lang glaubt, man hätte die Live-Datenbank gelöscht. Deswegen immer sehr, im Allgemeinen arbeitet man ja lokal und hat dann einen Test- und einen Staging-Server und einen Produktionsserver. Seid euch immer im Klaren darauf, wo ihr gerade seid und was ihr gerade tut. Ähm, schreibt niemals ein Skript mit remove, recursive und force, für, das äh, gibt Ärger. Schnelle Refactorings sind eine Lüge. Ähm, sie dauern immer länger, als man glaubt. Mal eben schnell, generell gibt's nicht. Siehste, das ist im Prinzip schon die vorletzte äh, Slide, äh, ein derzeitiger Kollege von mir schlägt vor, lachen, das ist sehr wichtig, ähm, das Ganze soll nämlich Spaß machen, das ist, ähm, wie gesagt, ich bin seit 2004 dabei, ich habe immer noch Spaß und ich möchte diesen Job noch viele Jahre machen und äh, schafft euch eine Umgebung, in der ihr Spaß haben könnt und äh, ja, es gibt keine Situation, für die es keinen XKCD-Comic gibt. An dieser Stelle Credits. Das sind die Leute, die geholfen haben. Haben wir noch Zeit für Fragen? Oder bin ich durch? Ach so, hat jemand Fragen zu dem Thema? Keiner? Gut. Dann bedanke ich mich herzlich.